In diesem Video möchte ich euch den Prototypen eines neuen Roboters vorstellen, der sich zurzeit in der Entwicklung befindet, den ihr aber bereits in meinem Robospatium fahren könnt. Das Chassis besteht aus PLA und wurde mit einem 3D-Drucker erstellt. Die elektronischen Komponenten habe ich von meinem Sponsor RS Components erhalten. Die Räder werden von vier Servos angetrieben, die ab Werk für kontinuierliche Rotation ausgelegt sind. Somit ist nur eine Steuerleitung pro angetriebenem Rad nötig, um den Roboter zu bewegen. Bei den Rädern handelt es sich um Mechanumräder. Diese besitzen kleine Rollen, deren Achsen um 45 Grad gegen die Achse der Felge geneigt sind. Felge und Rollen wurden einzeln gedruckt und beim Zusammenbau werden kleine Stücke 1.75mm-Filament als Achsen verwendet. Fixiert werden die Achsen, indem ein Ende mit Hilfe eines Lötkolbens mit der Felge verschmolzen wird. Die Rollen drehen sich sehr leichtgängig um ihre Achse. Durch entsprechendes Ansteuern der vier Räder kann sich der Roboter vorwärts... rückwärts... und mit den Mechanumrädern auch seitwärts bewegen. Gelenkt wird ebenfalls durch entsprechendes Ansteuern der starren Räder. Das Prinzip der Mechanumräder funktioniert nur, wenn alle vier Räder Bodenkontakt haben. Bei meinem ersten Prototyp war das nicht der Fall, womit vor allem die Seitwärtsbewegung nicht richtig funktioniert hat. Die Hinterachse habe ich nun pendelnd aufgehängt, um den Bodenkontakt aller Räder zu garantieren. Ein fünftes, normales Servo dient zum vertikalen Schwenken der Kamera. 10 LEDs sorgen für die nötige Beleuchtung bei Fahrten in Dunkelheit. Zentraler Computer ist ein Raspberry Pi. Der Prototyp wird über ein altes Computernetzteil mit 5V Spannung versorgt, eine anti vorrichtung für das Kabel befindet sich auf dem Dach des Roboterfahrzeugs. Gesteuert wird der Roboter wie üblich per Browser-Interface, hier verwende ich ein Smartphone. Ein Live-Videostream wird zu eurem Browser übertragen, womit ihr mein RoboSpatium aus der Ferne erkunden könnt. Neben dem kleinen Roboter befindet sich ein großer Bruder ebenfalls in der Entwicklung. Über den genauen Einsatzzweck werde ich berichten, wenn beide Fernerkunder bereit für ihre Missionen sind. Die Nachbauanleitung gibt's wie immer auf meinen Seiten und dort könnt ihr auch die Steuerung übernehmen. Wie alle meine Roboter ist auch R10 kostenlos und ohne Registrierung für jeden zugänglich. Probiert's mal aus und hinterlasst einen Kommentar, wie gut die Steuerung funktioniert. Wer mich im Unterhalt und der Weiterentwicklung meiner Roboterfahrzeuge unterstützen möchte, kann die Spendenschaltfläche anklicken. Vielen Dank an alle bisherigen Unterstützer. In diesem Sinne, danke fürs Angugge und bis bald.